meinem Haus unterwegs. Das ist meins. Das ist meine Mütze. Ich bin kleptomanischer Tod. <lacht> in der Dusche, da gehe ich nicht rein. Tschüss. <lacht> la la, la. <lacht> Na, oh, Da singt doch jemand. Ey, aus der Dusche! <lacht> äh? hm, was los? Mein Gott, kann man nicht mal in Ruhe duschen? Ja. Was? Oh, Notfall. Mein, mein Bruder, komm mit. Was? Nein. Ja, komm was, mit. Hilfe, Entführung. Hey, da bist du. Hey, hey. hey. Oh, Grab, Bowser. Da la. Grapsch, Grapsch! Na, du. Sind wir jetzt überhaupt eingegangen? Nee. Nein. Hilfe, Kidnapping. Ah. Du kommst mit! Hat mich los! Wo bin ich hier? <lacht> bin ich hier in der Garage? Was also hätte ich es vergessen. Während der Aufnahmen musst du stillhalten. Drück nicht aha, auf, um unten links rechts um komische Pfanne zu schneiden. Ah! Oh, ich hoffe, da, da habe ich, hab ich jetzt... Komm, du bist dran! Aha. Okay Mario, bitte zurückdrehen! Fertig? Still gehalten. Nein! Echt mit komischer Fassenschneiden, verstanden? Bitteschön, die Fotos für eure beiden Pässe sind fertig. Gute Reise. Sehe ich jetzt so aus auf dem Foto? Nein! Scheiße, ja, ich habe den Frame nicht mehr getroffen. Wir haben beide gleich viele Brüderpunkte. Die werden später wichtig. Wir haben beide erst mal 10. Sehr gut. Ja. Ich habe nur die Stats verglichen. Ich habe jetzt nicht gedacht, was du gedacht hast. Ja, ja, ja. Oh. Äh. ja. So. Nein, noch mal Wir müssen uns irgendwie so absprechen mit den äh, ja. Ähm, die Person, die vorne steht, darf noch Start drücken. Ja. Damit du nicht immer, wenn ich beide die ganze Zeit so machen ne? Ja, ja. Genau. Okay, ich. Äh. Okay. okay. Äh, äh, verdammt. Ja, du. Genau so war, da ich irgendwie kommen gesehen. Ne? Ich auch. mal oh. Wir haben es geschafft. Wenn wir den Hut alle Das ist eine Bohne gewesen. wie nie ist, glaube ich, ein Hut. Nee. <lacht> <lacht> Und irgendwie so ein, so ein runder Hut. Eine Melone. Ja? So das heißt nicht auf Englisch. Ja, Woher weißt du das? Das ist genauso wie im Super Mario 3D. Hey Wordless Day, als wir Handtaschen aufgesagt auf haben von Marken, die wir ne, eigentlich überhaupt nicht kennen sollten. Gucci. Weil, äh, Lacoste. <lacht> oh. Ich mache mir Kugodil. Mach du Handtasche. Mach Handtasche aus Lacoste. Nee. Äh, na, versuchen wir mal, da auf, auf die Klappe zu gehen dann ne? dann müssen wir so, Oh Gott. Nee, oh nein! Nein! Nein! wir da mal da! Komm, Und den töten wir! Schnappen wir ihn uns! Wir kriegen das hin! Ja, natürlich. Einfach da ja. Oh. Hast du da auf gedrückt? Nein! Ich hab gar nichts gedrückt! Äh... Ja, nein. Warte. Uh, oh, Sprung. aber ja, doch. Ich meinte Wirbelsprung. Und jetzt nach... Genau sein rechts. Zero. Oh, wo müssen wir jetzt genau hin? Uh, Na, rechts. Nein, aber per Wirbelwind. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> uh, uh. Spring. Also... Boah. Ich dachte, wir wollten die Treppe nehmen. Nein, ich nehme noch nicht die Treppe. <lacht> <Ja>. <lacht> Nochmal äh. Äh. Wir müssen springen, um unsere Knochen zu halten! Äh. Nicht so wie bei mir! Ja. Ich trinke auch keine Milch. Wahrscheinlich sind meine Knochen voll im Arsch. Ich trinke voll viel Milch, vor oh, Kaffee. Oh nein! nein, nein, nein. Oh nein. Oh. Leng! <lacht> <lacht> <lacht> Moment mal, warum steuere ich für dich? <lacht> das ist voll verwirrend. Es tut mir leid, es ist so verwirrend. Okay. Äh, wechsel. Start. B. Ja, B. Echt. Jetzt nach rechts. Perfekt. Was zum. Ich bin doch ganz nach rechts. Boah. Die Vollkrise. Der kann nicht so schwer in diesen scheiß Berg hochzugehen. Ich glaube, nein. <lacht> Boah. Und aus uns werden keine Bergsteiger wechseln. Äh, warte. Moment, jetzt! Jetzt! Boah. Okay. Oh, scheiße. Hm. Ich glaube, wir müssen von da aus... Oh, ne, ne bringt gar nichts, ist ja egal. So. Rechts, ich drück nach rechts. Ich drücke jetzt auch nach rechts. Ich drück nach rechts. Ja. Ah ja. oh, nein! so, ich da. Wir haben zu weit nach rechts gedrückt. Wir kommen da schon hoch, oh Freunde. Ja. Gib uns doch nicht auf. Wir müssen noch ein paar Stunden. Ja. Wir sind gleich oben. Rechts. Ich wollte oh, nur nach rechts gedrückt. Nein. Moment mal, warum steuerst du mich? Entschuldigung, Entschuldigung. Ich... Mila hat mich verwandelt und in einen Stein eingeschlossen wird bei mir auch passieren wenn ich mich bewege einfach so <lacht> Jetzt nicht auf Luigi habe ich doch schon Der richter ist stärker auf mich Peaks, wenn, wenn, du oh, mit einem, wenn du Gegner mit einem Hammer attackierst, also sind, sie, sind sie im, im Kampf bezeugt. Du musst auch schon B drücken. Dann haben wir es kaputt gemacht. Ich brauche ein nein. Du brauche ein nein. Ah, ja, bist du nicht. Nein. Was soll das? Hey, ja, Mama. Hammer. Ich schick dir doch was Alles, was aus dem Huster. Muss ich nicht, ob ich ihn rausholen soll oder nicht. Nein. Ah! Oh, er hat dich gebissen! Das muss ihn töten! Oh, warte! In die Fresse! Gehen wir doch um die Erde! Stirb ah. <lacht> und dämliches Vieh! Ah! Muss schon B drücken! <lacht> oh! Muss <lacht> schon <und> A drücken! <lacht> Was ist da? Du bist nicht derjenige, der angewiesen wird. Sorry. Ah. Wir haben strenge Anweisungen von unserer Herren hildebrunner Niemanden hier einzulassen! Wenn ihr rein wollt, nehmt erst euren Namen euer Begehr. du! Hey. Was? Du sagst, du bist der berühmte Mario? Mario, Mario? Was? Du sagst, du bist der berühmte Luigi Mario sein? Bist denn Luigi? Boah! Weiß nicht. <lacht> <lacht> Das ist ein Stachy, hau auf ihn! Hau, hau, hau! Du hast mein auf den drauf gesprungen, ey. Ich nehme mal an, Angriff hab ich habe ich da glaube, ich habe nie genommen. Angriff, nimmst du? Ja. Vier. Oh. Eins. <lacht> er wollte die vier haben und bekam Eins. Alter. <lacht> Aber du bist keine Eins. Du bist eine Null. Alter. Damit können wir uns jahrelang betrinken. Ja. Leider sind wir nicht zum Trinken hier, wir müssen da durch. Was? Das ist ein Laborin, weißt du? ich nicht oh gesehen. Gott, ich hasse. <lacht> ah. mm. Mm. Taktik und Strategie. War <lacht> <lacht> <lacht> ah. Da, nee. Warte mal, ja, war ich doch ganz. Oh. Magst keine ne? Ich hab keinen grottigen Orientierung. Weiß man das nicht sieht. Halt <lacht> oh, verdammt. Oh. Mario. <lacht> ich bin hinter dir, aber brah. Ich schon wieder hier, aber soll das? <lacht> ich versuche hier ernsthaft rauszufinden irgendwie. Ich glaub, ich Weg. Ich glaube, ich kann so ein bisschen den Weg sehen. So, warte, hier war ich noch. Yo, nicht. Ja, ich sehe den Weg tatsächlich. Ich kann ihn tatsächlich sehen. Ja, ist schön. Du nach, äh, nee, du musst nach rechts. In den euch so viele Fässer, Mario. Ja, yeah, I know, mein Bruder. Ich weiß, mein Bruder. Okay, ich glaube, wir sind hier richtig oder ja. das war einfach nur hey, hey, was ist mit dir passiert? Erstmal den erledigen, ja, und dann den mysteriösen Typen hinter dir. Ja, frag mich, wer das ist was macht ihr damit? Was macht ihr mit meinem Chef? Was oh. ist aus Hand gefallen? Hm. Ja, dann. Hey, Wart. Hallo, willkommen im Röhrenhaus. Was ist das? Wir können die einiges über Röhren lernen. Ich meine ernst, was ist das? Das macht ja. mir irgendwie Angst. Ich ne? ja, auch nicht. Ach nee, dann bist du an. Geh weg. Ihr wollt nichts lernen, dann schleicht euch. Hm. Hey Sammer, hey sag mal. gehtet noch! Ja, wir haben ein Ziel, wir wissen ja jetzt, wo wir und Umkrank sind. Oh, komm, die machen wir immer hin. Sag 36. Oh Mann. mein Bruder. Ich bin ein du bist dran. <lacht> Weiß nicht. Ich bin irgendwie im Blackout gerade. Warum? Weiß ich nicht. Ah! Oh, no! Dieser Ahoa. Das ist doch besser! Ahua! Muss mir voll auf, auf den Kopf gefallen, dann hat 19! Oh mein Gott. Okay. Du, du, du kriegst irgendwie Hamas-Verteidigung nicht hin. Kann das sein? Nein. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Wir müssen müssen nach Süden. Oh, No, <lacht> no Ja, Aua. und Warum fällt mir dann überhaupt immer auf den Kopf? So, sehr gut. Das war gut. Wir okay. müssen nach Süden, nicht nach Osten. Ja. Ist er nicht hier so. Das ist Osten. Ja, ups. Ja. Dreck. Ja, ich dachte, wir müssen so irgendwie nach unten. Nein, wir müssen, Schwein. nein, wir müssen nur nach Süden hin. Da kommen wir nicht durch. Hm. Nein, ich will da nicht lang. in die stark? Ja klar sind die stark. Das, das sind fucking bombs Die sind ziemlich gefährlich. Was ist das denn hier? Das ist ein bodenbaum So, so ein Grinsebaum, der grinst dich an. Oh no! Oh, no. <lacht> ich wollte ausweichen. Aua, warum krieg ich die eigentlich immer ab? <lacht> Na, auf dich kaputt zu lachen. Aua. Nee, ich will es gut Ich nicht. Ich finde es ziemlich schmerzhaft. Ich kriege die immer auf dem Kopf. Aber ich habe ein bisschen mehr Erfahrungspunkte als du. Ja, weil du auch vorhin alleine warst. Äh. <lacht> Nein. Ja. Boah, wir müssen ihn loswerden. wechsel gleich mal eben mit mir. Dann spring ich zu dem Hohen, dann töten wir den. Aua. Mal, mich nicht anstatt ey komm mich nicht so an Mann. nein äh. Äh. Äh. Äh. Äh. Ah, oh, mein wo bin ich Hilfe. Ah. zwei zwei schaden ey ja das sieht voll gefährlich aus äh, kein extra kommando oh. <lacht> <lacht> uh, oh yeah. Aber er ist weg. Das ist ja mehr König am Auskampf. Aber wir haben es geschickt. Gesch oh. Ist das nicht schön? Ich habe voll. Der war so groß. <lacht> ja. Fisch gefangen, der also war riesig. Ja, mein Bruder, komm mit mir. Mein Bruder, warum brennt denn deine Hand so? Ja, hier willst du mal was sehen. Na, beeindruckt mein Bruder, <lacht> er <hat> mich irgendwie <lacht> so also eine Szene von Arbeit, <lacht> <lacht> was? Wo, dann, wo dann auch gesagt wird, ich glaube, deine Hand brennt. Nein kommt einfach so, sagt so hey, ich bin der arbeiter dann macht der irgendwie so einen trick so, zzzz, zzzz, mit luft irgendwie und dann ist irgendwie so ein typ der kommt von epileptischen anfall so, ah, ah, so schaum im mund und gibt dann, <lacht> dann einfach um meiner ah. wie jetzt wie jetzt <lacht> ich habe deine arsch angezündet was, was dagegen tun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 ich habe mich verklickt Das hat niemand gesehen. Scheiße, du das raus? Nein. Schau. Hi und willkommen. Mein Name ist hero P. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario und Luigi Superstar Saga. Luigi, deine anstehen unter Strom. Wirklich? Ah, ah, ah, ah. mmh. Weißt du, was du hat halt letztes geswitcht hast? Ja, <lacht> so wie die ganze Idee anzuziehen, ich merke das <lacht> ausgezeichnet. Alles klar, Und, okay, äh, gehen wir weiter. Ja, willkommen. Mein Name ist Mario, Master. Ja, hallo, schön, Leute. Und mein Name ist, ist der Dani. <lacht> oh, Mann. Wir heißen euch äh, willkommen zurück zu machen ich Super Saga. Und ich habe ihm gerade voll die Begrüßung geklaut. Ja, und ich wollte auch versuchen zu klauen, aber ging nicht. <lacht> oh, no! Mario, Luigi! Mario, Luigi! Mario, Luigi! Jedes Mal! Mario, warte! Ah, zu spät! Und das ist das, was ich so nervig finde. Der passiert. Ich werde es tun! I'm gonna do it, Bro! I'm gonna do it! Ich muss auch tun! Okay, komm hoch! Ich kann nicht! Danke! Okay, du darfst es auch mal tun! Okay. So. Äh, nein, wenn du jetzt anrichst. Ich... Oh, oh, oh. Okay, spring du hoch. Ich warte hier unten. Du ist Okay. <lacht> okay jetzt okay. den Hammer. Okay. Und jetzt wechsel den Platz mit mir. Kann ich nicht von hier aus. <lacht> Dann... Ich kann es nicht. Dann wechsel jetzt! Oh. Zwei Klempner und eine Frau am Boden. Ja. So. klingt wieder. Wegen, wegen, irgendwie so ein schlechter anfang von so einem porno was zwei klempner und eine frau gefesselt am boden <lacht> ja, ich habe die orte verlegen oh, oh, warum liegt da sand äh, moment mal <lacht> oh. Oh. oh! mein gott ich war wir waren zu früh oh mein gott ich hasse dieses Gebiet, oh Mann, Frau, lauf schneller in das Fass. Uh. Spring auf mich, uh. recht Jetzt geht zurück. Ja. <lacht> ah. Schnell aus dem Fass raus, aus dem Fass raus uh. ansprechen. Ja, ansprechen. Ich soll einfach in die andere Richtung gehen. Gut, verstanden. Oh, was ist mit der denn los? Lass sie dich aus. Willst du mit mir tauschen? Soll ich gehen? Oder willst ja. du gehen? Der Typ, der sieht aus wie, kennst du ja von SpongeBob hier? Ja. Als Thaddeus als irgendwie so wunderschön war. Ja, genau. So. Er hat genau gleiche Gesicht. Toll. Da ist ein Hands zum Tod. Hands Tod, ist voll Fabulous. Gut, gepunktet. Hier euer Preis. Geil, ich habe den unschlagbar Ah. Nom. Wie sofort gegessen. <lacht> Na, schmeckt gut, oder? <lacht> Na, toll, jetzt stirbt mein Bruder. Ja. Was hast du getan? <lacht> <lacht> oh, <voll. lacht> Mario. Wie geht's ihm? Hm. Kommt mir reichlich grün vor, Mann. War das Gesicht? Dieser Patient leidet an Grünfieber. Ganz sicher schätze ich. das, sieht, das Klingt doch nach einer sehr coolen Krankheit, wenn fragt. Im Keller der grüne wächst angeblich ein Kraut. Die Heilwurst. Dieses Kraut ist ein Gegengift, das das Grünfieber heilen kann. Luigi, willst du willst zur reisen? Nein? Ich habe irgendwo gelesen. Jetzt kommt das Allerbeste. In der grünen Ruine wohnt ein schreckliches Monster, wie dieses hier. Man sagt, wenn dieses Monster einen tod angreift, zerschmettert es seine Knochen, zerfetzt seinen Körper und sagt sein ganzes Blut aus dem Leib. So wird es das Gerücht. Wie okay, will das Spiel nochmal? Null? Oh, wie schrecklich. Schließe deine Augen. Du fühlst dich wie Mario. Will ich Mario sein. Deine Sprüge sind hoch. Dein Mut ist groß. Luigi springt höher. Denn Mario, der Superheld, das bist du. Ja, du bist es. Siehst du? Du fühlst dich schon wie Mario. Du bist Mario. Mario, das bist du. Irgendwie Mario. Fast schon Mario. Hauptsache Mario. Yeah. Kia! -ha. Kia! Kia! Du kannst die Augen jetzt öffnen. Ich fühle mich ein bisschen schwerer. Hierher, bitte. Was? Nein! Nein! Und ist deine Mütze rot? Sind deine Kleider rot? Nein, das ist nicht wahr! Du bist Mario! That's impossible! Das sieht sehr lebensgefährlich aus! Ich will da nicht durch! Prost! Nein! Ah! Oh, fast. fast! mal. Nein! Ja. Wir kriegen das hin! <lacht> Warte! Ah! Irgendwie ja. bist du immer getroffen am Ende. Oh. Wir kriegen ja. das hin. Au! Meine Haus! So, oh. ah. so! Das sieht sehr gefährlich aus! Ach, ja, du musst das schon durchgehen, weil die Elektrizität hält nicht lange an. Ah. Du kannst dich ja nicht ewig unter Strom halten. So, ah. Aua! Jetzt werde ich hier vorne getroffen. Was habe ich dir getan, mein Bruder? Da mich gegen diese Dinger geschubst zwei, dreimal. Mal. So geht doch. Na, wunderbar. So, jetzt, jetzt nehmen wir auf. Wir drehen auf, wir stehen auf. Alter. Auf, Au. <lacht> entschuldigung, das war zu so schnell. Auf das Ding ja drauf gelandet bin ich ey. Ich wollte nicht so übersteuern. Also Farben müssen wir alle gleichzeitig treffen. Ja, super. Treffen. Und äh, sterne Sterne bekommt man bei äh, zwei Mustern, wenn wir die gleichzeitig treffen. Also das, das mit der Farbe können jetzt ein bisschen problematisch werden. Oh, Nahin, oh, das ist grün. Das ist doch nicht schlecht, oder? Er will doch braune haben. Aber grün ist viel besser. Ne, eigentlich ist blau am besten. Das ist gelb. Ja, ja, ja. Sind auch Lust da halt deine Schnauze. Muss ich versuchen? Ich soll es mal versuchen. Boah, was? Bitte ja, sehr. Ich verarscht? Das soll ich nochmal? Okay. Bumm. Er ist halt Ihr müsst wissen. Er, versucht, er hat es wirklich versucht. Und dann komme ich so. Putz, putz. Hey, <lacht> ah. Da bist ja du. Greif ihn an. Aua. wenn er wenn er mich äh, wenn er wenn er ich bin, dann greift er dich an und wenn er, wenn er du bist, dann greift er mich an. Du greifst mich an? Aber. Nein. Ich würde dich doch niemals was angreifen, mein Bruder. Oh, oh. Mein mein was machst du denn da? Geh weg. Glaub, das war nicht das war so Das hast du kann ich du. Yes. So. Oh. Also irgendwie ein Pfeil mit dem Loch. Da passiert doch was mal. Ja. Eine Münze. Geil. Geil. Münze. <lacht> Münze. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Du dir, du dir auch? Nein. Immer mehr Münzen. also <lacht> Münzen rausregen nicht nur eine kommt. Oh, komm mal, komm mal. Komm mal. an. Mein Gott. Hm. Was? Was? mal. eigentlich noch langsamer. mal. <lacht> Bruder, der Komm mal. Bruder. mal. Komm oh okay. Na, hier sehen wir an. ja, <lacht> <lacht> Komm, den schnappen wir uns. Mitten in die Fresse. Hast du das gesehen? Es wäre natürlich nur noch sehr viel besser, wenn du jetzt auch noch gedrückt hättest. Ja, gut, wenn da ins Gesicht bekommen <lacht> Ja. Ja, ich glaube, sie sind anfähig gegenüber Elektro. Ja. Ja. Oh mein Gott, ey. Und mal sind sie auch anfähig gegen Feuer. Nee, scheiße sind sie nicht. Ah. <lacht> What? Ich hab keinen Bock mehr, Tschüss. Er <lacht> geht einfach nach Hause. Erst <lacht> wird ja, meine Kette kaputt, dann zündet der Typ mich an. Nee. <lacht> ja. Ne, no, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no, nope. no. Komm, äh, senk erstmal seine Verteidigung. Jo. Das klingt nach einem Plan, ne? Oh nein! Ah! Was machst du denn da? <lacht> ich bin Mit meinen Finger ausgerutscht. <lacht> du bist durch ein Finger ausgerutscht? <lacht> ja. Ja. Er ist so schnell, er ist zu so schnell für dich. <lacht> ich sehe dich, er ist zu schnell für mich. Da ist er ja. <lacht> Wir müssen über ihn drüber springen. So ähnlich wie der Grenzsprung. Aua. Was? Er ist so schnell. Wow! Ja. Was wie antäuschen? Wir kriegen das hin. Ja, wir müssen weiter, sonst kommen wir nicht weiter. Ja. Gott. Alter ist nicht schnell! Warum ist der so schnell? Äh, kriegen wir schon warte, oder <lacht> <lacht> Warum haben wir hier so Probleme? Ich frag mich auch. Aber ich habe selbst, wenn ich dieses Spiel alleine spiele, habe ich Probleme bei ihm. Was? Wie antäuschen Nein! Ah. Wir müssen das ein, einfach eine Weile aushalten. Ja, sonst kommen wir ja nicht weiter. Ja. Mann! Und eigentlich ganz schon krass ist ne? Stell dir mal vor, du kommst hier, kommst hier nicht voran. Ja. <lacht> Ich will nicht mehr spielen. Er geht nach Hause. Bullish. Oh mein Gott, ey. Wie viele, ich muss mal gucken, wie viele Zufallschinos wir schon haben. Alter, nur ein Stück. Geil. Ja, du musst auch schon was drücken. Ach, ich kann immer Dings, okay. <lacht> Würdest du bitte loslassen? Niemals. Niemals. Okay. Wir wollen noch fertig werden. Er redet eigentlich nur... Aua! Oh, scheiße, ich hab' gewicht Das hätte ich dir auch sagen können, Mario. was ein bisschen zugelegt in den letzten Jahren. Na, warte! Bam! ja der wagen? Boom. Klick in die Lava. Ja, oder so. bei ah, dir in der Luft. Ich will da nicht in Mario. Nein. Los. Lass uns nach Hause gehen. Nein. Oh, waren nur fünf. Oh, oh. oh nein. Was ist mit dem los? Oh Gott! der schießt stern auf uns. Da oh. hast du sie eigentlich alle. Sag mal, geht es noch. Dann werden wir die Grünen gehen. Ja. Wir lösen. können sie jetzt nicht mehr nicht mehr mit Sprungattacken angreifen, weil sie einfach überhitzt ist. Ja, sie sie so eine Schwarze. Habe ich nur es geschafft. Was? <lacht> ah, Wie könnte das, Mario, Luigi? War es aber noch nicht im Leben. Was, Was zum? Bombe. Ah. No. <lacht> oh, hat aber weh getan. Oh oh. Aua. Ah. ah. Mann. Oh, der schießt jetzt nicht auf mich. Oh nee. Oh nein. Au. Dreck. Ich bringe uns ja noch alle um. Oh. Ah. Oh. Normal. Ah. Was ist <lacht> Finger? Finger weg, ey. <lacht> Finger weg. Wem geht das? Es? es geht auf dich. Nee. Okay. Zu früh. Ah, oh, nee, doch nicht. Äh, uh. weiter. Und nochmal. Äh, uh. nochmal. Äh, uh. geil. Also wir treffen gerade das Herz. Nee, wir treffen den Kopf. Oh, Aua. <lacht> Ich hab zu früh gedrückt. Schau mal auf mich, ehrlich. Äh. Äh. Äh. Jetzt haben ein paar davon paar zugezeigt, Zuge um, halt um ihren Körper anzugreifen. Äh. Äh. Ah. Ah, nein, das Nein, nein, nicht die Grabstäende. Gar weg. Fasse er mich nicht an. auf den. Gott verdammt. <lacht> äh. Ich glaube, äh. glaub, mir steht nicht auf dich. Niemand mag Luigi. <lacht> oh, bitte auf Mario, bitte auf Mario. verdammt. <lacht> Oh nein, oh nein. Oh. Bruder, Wir müssen hier wir müssen jetzt überleben. Nom nom nom. Wieso ist er nur der Final Boss, hallo. Ja, nur der Final Boss. <lacht> der geht schon wieder. Dicht. Ah, gebt mit diesen blöden Dingern. <lacht> hm. Hm. Hm. Hm. Ich glaube, ich muss ich langsam drauf. Ja. Es war spät, aber oh Gott. Oh nein. Okay. Oh. Diese Verzweiflung, wenn ich mein Hammer loslasse. Ja. Was so? Ah! Ah! Aber oh, hey. Ich dachte mal vorbei. Ja, was so? Ich dachte, der Angriff war schon vorbei. Haben wir schon eine Zigarettenpause und so gemacht. So. macht das Ding fertig. Mach ich! Wir haben es yeah, geschafft. Right. First try. Wir haben keinen einzigen Move vermasselt. Was? Warum? Mein Körper. Ja, hast du auch wenn du uns isst. Ja. Wir sind nicht so. Wir sind nicht so lecker. <lacht> oh, oh, oh, oh Gott, das ist nicht wahr. Ich ausgerechnet ich besiegt von zwei popeligen Klempnern! Alter, wir haben es im First try geschafft. Oh. Ja. Sehr gut. Oh, Alter, geil. oh, das ist Oh, Bowser. Hi Bowser. Oh, okay, jetzt kommt noch die letzte Phase. Was? Ah. Glitzer. Ein Toast auf diese super Wo bin ich? Was habe ich hier gemacht? Der arme Bowser. Der merkt nicht mal, was ist da passiert. Wie meine Festung explodiert. Ah. <lacht> Jawohl. Naja, aber das Ende und jetzt sieht das an. Das war alles nur ein Film. Bravo! Bravo! Woohoo. Ich will Fleisch! <lacht> äh, ich meine! Ende! Gut gespielt! Ja, wir haben wirklich gut gespielt! Und auch mit diesem Ende verabschieden wir uns von diesem Let's Play. Ich hoffe, es hat euch sehr viel Spaß gemacht, weil uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja. Macht und wir sagen dann Tschüss, bis zum nächsten Let's Play. Bye bye.